Moin, mein, mein Name ist Nelly Snice und ich bin offiziell tot. Gestern kam mir kein Video und heute mache ich ersatzweise dieses Video, weil mir geht es übertrieben schlecht. Und glaubt mir Leute, ihr wollt keinen schwarzen Kotzen sehen. Wir machen dabei diese Stammesgeräusche, dieses... Okay Leute, mir geht es gerade definitiv zu übel dafür. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielleicht kommt heute Abend ein Livestream, wenn es mir besser geht. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal rein, gucke weiter meine Knastdokus, um meinen Vater irgendwann rauszuholen. Weil ich habe alles für diesen Witz nach draußen getragen. Das war ein bisschen unnötig, ich schwöre. Und die Wiese ist einfach das sein Vater. Und die Bettwäsche kann ich jetzt noch mal waschen. Das war so ein Oh mein Gott, bitte. Ich bleib hier liegen, Leute.